Mein Name ist Mehdi Rosefied. Ich bin Unternehmer und arbeite seit über 25 Jahren im Gesundheitswesen. Mir ist es gelungen, im Laufe der Zeit einige Unternehmen aufzubauen. Derzeit habe ich diverse beratende Funktionen bei den verschiedenen Unternehmen sei es in der Pharmaindustrie, sei es in der Hilfsmittelindustrie. Und ich würde mich freuen, wenn ich mein Wissen und meine Erfahrung auch teilen kann. Falls eine Fragen hat, kann sich jederzeit an mich wenden. Meine E-Mail-Adresse wäre medi@rosefit.de. Martha Emil Heinrich Dora Ida Richard Otto Siegfried Emil Friedrich Ida Dora.de Und eine von meinen Unternehmen wäre www.dr-rosefit.de Falls jemand Interesse hat, kann sich da anschauen. Ansonsten bin ich jederzeit erreichbar. Ich kann auch meine Telefonnummer hinterlassen, 0160 970 420 53.